Herzlich willkommen zum Smarter entwickeln Podcast mit der heutigen Folge. Und die heißt, was ist denn das Wichtigste an Ihrem Produkt? Und wie beantworten Sie die Frage? Ist das Wichtigste an Ihrem Produkt für Sie ein Feature, eine Eigenschaft, ein, ein besonderes Merkmal Ihres Produkts, auf das Sie besonders stolz sind, dass Sie vielleicht sogar selber ersonnen haben, das in Ihrem Marketing stark nach vorne gestellt wird? Oder vergleichen Sie sich mit der Konkurrenz. Vergleichen Sie Feature für Feature oder Eigenschaft für Eigenschaft mit der Konkurrenz. Denken Sie eher an die Wirtschaftlichkeit, wenn Sie daran denken, was das Wichtigste für ein Produkt ist. Also an Ihre eigene Wirtschaftlichkeit. Ne? Mit diesem Produkt verdienen wir das meiste Geld. Oder haben Sie andere interne Faktoren wie Fertigung. Manche Leute denken auch an Kundennutzen. Tun Sie das? Also Sie sagen, das Beste an diesem Produkt ist, dass es unsere Kunden wirklich gut bedient. Nicht über Proxys wie Features, sondern direkt den Kunden. Und dann die Frage, könnte man auch darüber nachdenken, dass ein Produkt ein Problem besonders gut löst? Also ihr Produkt nicht so sehr als Produkt mit seinen Eigenschaften zu definieren und für das Wichtigste zu halten, sondern vom Problem her zu gucken und zu sagen, dieses Problem muss gelöst werden. Und das Tolle an meinem Produkt ist, dass es dieses Problem löst. Der letzte Gedanke, über den ich heute reden will, ist die Zukunftsfähigkeit. Für Sie und Ihre Kunden. Also schafft dieses Produkt, was Sie verkaufen, neue Möglichkeiten für Sie und Ihre Kunden. Aber gehen wir da mal in Detail rein. Die Innensicht, die ist ja relativ typisch. Das Produkt, das Sie verkaufen, ist in Ihrer Firma schon lange bekannt und alle kennen das, alle fühlen sich wohl damit. Sogar die Personalabteilung weiß, wie Ihr Produkt aussieht und was es für Eigenschaften hat. Und es entwickeln sich dann so kanonische Kriterien, die einfach in ihrem internen Sprachgebrauch wichtig sind oder für wichtig gehalten werden und die alle schön im Gleichklang herunterbeten können. Das Ergebnis sind statische Produkte, Innovationen im Detail. Und ich, ich rede davon noch nicht mal, dass, dass da so Ausreden kommen mit, haben wir schon immer so gemacht, sondern sie entwickeln einfach blinde Flecken. Ein Beispiel. Autos, Automobilindustrie. Ganz ehrlich, warum muss ein Auto vier Räder haben? Oder eigentlich sechs, ne? das, das Lenkrad, das Ersatzrad und die vier Räder, die auf der Straße stehen. Sechs Räder. Muss es nicht. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Es gibt einen Autohersteller, der wirbt damit mit dem Werbespruch Freude am Fahren. Und ich gucke mir das an und ich gucke mir so die Entwicklung der Automobilindustrie in den letzten Jahren an und denke so... Wie soll eigentlich ein Autohersteller, der mit Freude am Fahren wirbt, auf die Idee kommen, Milliarden in autonomes Fahren zu stecken? Das macht er doch nicht von alleine, da braucht es doch einen externen Impuls. Und ja, diesen externen Impuls hat er auch gekriegt. Jetzt wird das Geld investiert, aber später, als sie es vielleicht hätten machen können. Blinder Fleck. Oder Elektroautos. Es gibt viele Beispiele von Elektroautos aus der Vergangenheit, wo große Automobilkonzerne Elektroautos aufgelegt haben, die dann medienwirksam gezeigt wurden, wo aber auch dann ganz klar die Botschaft war, ja, das ist nicht so gut wie unsere normalen Autos und äh, entschuldigen Sie bitte, das liegt an der Elektrotechnologie und unsere eigentlichen Autos sind viel besser und kaufen Sie doch die. Ne, GM mit dem EV1, die eigentlich Trucks verkaufen wollten oder der, der Stroma-Golf, der auch so schön immer gezeigt hat, dass ein Elektroauto gar kein vernünftiges Auto ist. Und dann kam ein externer Impuls und jetzt bauen alle Elektroautos. Wenn Sie Ihr Produkt also aus der Innensicht sehen und sich nur auf sich beziehen, dann kann das ganz schön aufrütteln sein, wenn jemand anders kommt. Deswegen achten wir auch immer so schön auf die Konkurrenz. Also, was ist denn das Wichtigste in Ihrem Produkt? Und viele Leute definieren das über den Konkurrenzvergleich. Das ist kaum besser als das, was ich eben erläutert habe, aber sehr weit verbreitet. Und in den Firmen ist das eher bei Leuten verbreitet, die im Vertrieb oder Produktmanagement sind, die also so externe Schnittstellen haben und sich damit auseinandersetzen müssen, was die Konkurrenz anbietet und warum die Kunden bei ihnen oder bei der Konkurrenz kaufen. Etwas weiter verbreitet ist es dann in Firmen, die sagen, sie wollen die Nummer 1 werden. Und das noch nicht sind und eine klare Nummer 1 als Fokus haben und sagen hier, diesen Konkurrenten, den wollen wir schlagen. Und das sieht man dann sehr deutlich, dass sich dann die, die Auswahl der, der Formulierung fokussiert auf den Vergleich mit der Konkurrenz. Und dann schauen wir mal, was löst denn das aus? Hören wir da doch einfach mal rein. Und das ist auch das, worauf ich in dieser Episode hinaus will, ne? Dies, diesen Zusammenhang zwischen was ist denn ihre Sichtweise, was ist ihre interne Sprache und was macht das mit ihrer Firma? Was macht das mit ihrer Konkurrenzfähigkeit? Menschen, die ihr Produkt im Konkurrenzvergleich sehen, haben häufig die Tendenz, ein Produkt zur eierlegenden Wollmilchsau auszubauen und keinen klaren Fokus mehr zu haben, weil sie sich die Konkurrenz angucken und sagen, Konkurrent A hat das, Konkurrent B hat das, Konkurrent C hat das, das muss jetzt auch alles in unser Produkt rein und wir müssen das auch alles toll machen und dann können wir unser Produkt verkaufen statt A, statt B, statt C und dann sind wir Marktführer. Dumm nur, dass wenn Sie alles in Ihr Produkt reinstecken, Sie auch entsprechende Aufwendungen haben bei der Fertigung und Entwicklung und dann wird Ihr Produkt halt zu teuer, weil es zu allgemein ist und zu aufwendig wird und Ihre Kunden vielleicht gar nicht alles brauchen, was Sie da einbauen, aber es trotzdem mitbezahlen müssen. Noch viel schlimmer sehe ich einen anderen Punkt. Wenn Sie sich so stark auf die Konkurrenz, auf die direkte Produktkonkurrenz beziehen und das ist ja in etablierten Branchen so, dass Sie ein Produkt haben und ihre Kunden und ihre Konkurrenz hat was ganz ähnliches, dann werden sie blind für Technologiekonkurrenz. Dann werden sie blind dafür, dass das Problem, was sie beim Kunden lösen, auch mit völlig anderer Technologie sehr gut gelöst werden kann. Stromkonzerne haben das Thema mit Aufkommen der erneuerbaren Energien. Die haben dieses mentale Modell, dass Strom vom Erzeuger bis zum Kunden fließt und dass es da eine klare Richtung gibt und dass der Strom immer weiter von der Spannung runtergespannt wird und... Auf einmal kommen so lästige Sachen wie Windkraftanlagen und Photovoltaik und verändern den Markt. Oder Krankenversicherung. Gucken Sie sich Krankenversicherung an. Krankenversicherung sind spannend. Eigentlich warte ich die ganze Zeit darauf, dass eine Krankenversicherung mal sagt, ich möchte nicht Krankheit versichern, sondern ich, muss, ich möchte Gesundheit sicherstellen. Da werde ich sofort Kunde. Aber das geht nicht. Die Krankenversicherungen sind im, im ganz starken Vergleich und sie vergleichen sich mit der Konkurrenz und ja, die bieten das und wir bieten das und was müssen wir denn da machen und Krankenversicherung ist so eine Branche, die lebt einfach nur von der, von der Konkurrenzsicht. Das hat Nachteile für ihre Wirtschaftlichkeit, denn wenn sie ähnliche Produkte machen, dann werden sie die auch zu ähnlichen Preisen verkaufen und zwar zu niedrigen Margen. Denn die direkte Konkurrenz von einem Produkt zum anderen gibt eine gewisse Austauschbarkeit und eine gewisse Vergleichbarkeit. Und gerade diese Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit sorgt dafür, dass der Kunde alle Macht hat. Also wird der Kunde einfach zu dem Wettbewerbspreis kaufen, der sich auf dem Markt einstellt. Und der ist eher an der unteren Grenze und limitiert davon, ob Sie für den Preis noch fertigen können oder nicht, als orientiert an dem, was der Kunde bereit wäre, um sein Problem zu, zu lösen. Und das führt dann auch dazu, dass intern eine ganz starke Effizienzdenke kommt bei Ihnen, beim Hersteller. Denn wenn die Konkurrenz ein ähnliches Produkt hat und der Markt den Preis festlegt als niedrig und im Vergleich zur Konkurrenz, dann ist der einzige Weg, den Sie haben, um Ihre Wirtschaftlichkeit zu bessern, billiger zu produzieren. Und da kommt diese ganze Effizienzdenke her, dass es nur darum geht, die Kosten zu reduzieren. Und da wird auch Lean häufig falsch, falsch verstanden. Und sehr stark als reine Effizienzmaßnahme gedacht. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Was passiert denn, wenn Sie die Frage nach dem Wichtigsten an Ihrem Produkt beantworten aus Kundensicht? Ja, Wenn Sie sagen, das Wichtigste an meinem Produkt ist, dass der Kunde eine gute Wirtschaftlichkeit damit hat, dass der Kunde sein Problem damit wirtschaftlich löst. Oder dass Sie Features ganz speziell aus Kundensicht betrachten. Das hat spannende Konsequenzen, denn dann fangen Sie an, über... Speziallösung für gewisse Kundengruppen nachzudenken, weil sie ihr Produkt mit den Augen des Kunden sehen und sehen, wo die allgemeine Lösung irgendetwas verpasst, vermissen lässt und wo sie noch etwas obendrauf setzen können auf ihr Produkt und der Kunde würde begeistert kaufen. Das sorgt dann für eine Ausdifferenzierung des Angebots und zu einer unterschiedlichen Vermarktung an unterschiedliche Kunden. Sehr spannend, sowas. Die Kunden mögen das, denn die fangen an, sich gut angesprochen und aufgehoben zu fühlen. Denn da ist ein Lieferant, der mit den Augen des Kunden auf sein eigenes Produkt guckt und sagt, hier, das haben wir für dich gemacht, damit du dich gut aufgehoben fühlst und damit du dich mit dem Produkt wirklich wohlfühlst. Ein Beispiel ist so Wärmecontracting statt, statt Kesselverkauf. Also viele von den Kesselherstellern machen auch Wärmecontracting, wo sie ihre Kessel beim Kunden aufstellen und betreiben aber der Kunde nicht mehr den Kessel kaufen muss und nur noch für die Kilowattstunde Wärme bezahlt und nicht mehr für, die, für den installierten Kessel. Damit rückt der Kesselhersteller näher an das Problem des Kunden. Der will ja nur Wärme, der will ja gar keinen Kessel, der will ja nur Wärme. Und die Wirtschaftlichkeit verändert sich. Oder ein Beispiel aus, aus der Fabrik. Staplerhersteller kann entweder Stapler verkaufen und die als ein Stück Stapler verkaufen oder kann losgehen und sagen, was braucht denn der Kunde für eine Werkslogistik und dieses Konzept ausarbeiten und dieses Konzept dann mit seinen eigenen Produkten auffüllen. Der Kunde kriegt sein Problem gelöst, nämlich wie kriegt er Teile von A nach B und muss nicht mehr drüber nachdenken, wie er sein Problem löst, indem er irgendwelche Gabelstapler von der Stange kauft. Wer vom Kunden her denkt, wird etwas weniger Produkt und etwas mehr Dienstleistung verkaufen, weil sie mit der Dienstleistung das Problem des Kunden aufgreifen und umsetzen zu einer Lösung. Aber das Spannende an der Stelle ist, dass auch die Dienstleistung sich standardisieren lässt. Und das Englische hat er diesen schönen Begriff Productized Services, also produktisierte Dienstleistung oder naja eine Dienstleistung, die wie ein Produkt erbracht werden kann. Auch da lassen sich tolle Skaleneffekte bringen und die Probleme der Kunden skalierbar lösen. Spannender Ansatz, Productized Services. Und wir gehen noch weiter, wir gucken mal nicht nur vom Kunden her, sondern wir gucken jetzt tatsächlich vom Problem, das der Kunde hat, auf das Produkt. Und wir fragen, was ist denn das genau für ein Problem, was wir für den Kunden lösen? Und wer diese Sicht hat, wer sagt, das Wichtigste an meinem Produkt ist, dass es dieses Problem des Kunden löst, der macht eine spannende Entwicklung durch, denn er fokussiert sich weniger auf die Konkurrenz und mehr auf den Kunden und das Problem, und fokussiert dadurch seine Energie auf das, was dem Kunden am meisten wert ist, nämlich seine Probleme auch wirklich gelöst zu bekommen. Das Schöne ist dann auch, dass die Verkaufsbotschaft im Einklang ist mit den internen Werten. Nicht nur im Prospekt wird gesagt, wir lösen dein Problem gut, sondern das ist auch tatsächlich der dominante Diskurs in der Firma. Und die, die, die, der Hersteller schaut dann tatsächlich, dass er die Probleme der Kunden versteht, wahrnimmt und mit seiner ganzen Energie dann löst. Für die Wirtschaftlichkeit hat das Konsequenzen, denn die Preiserwartung ergibt sich jetzt nicht mehr aus der Konkurrenz mit anderen, sondern aus dem Wert der Problemlösung. Das heißt, Sie haben auf einmal so eine obere Grenze. Der Kunde ist bereit, sein, sein Problem zu lösen mit, mit einem finanziellen Aufwand, der ungefähr dem entspricht, was das Problem an, an Schaden anrichtet, vielleicht ein bisschen weniger. Und wenn Sie es schaffen, dieses Problem mit deutlich geringeren Herstellkosten zu lösen, dann gibt es da eine Marge, die, die nicht mehr nur ein paar Prozent sein muss, sondern die durchaus auch mehr sein kann. Dazu braucht es aber gewisse Voraussetzungen, denn häufig sind Probleme nicht nur mit einem Standardprodukt zu lösen und Probleme auch nicht nur mit Wissen aus einem Bereich zu lösen. Als Beispiel nehme ich da mal Theatervorhänge, ne, diese, diese Bühnenvorhänge, die den Bühnenraum vom Zuschauerraum trennen. Wer Theatervorhänge bauen und verkaufen will, der braucht große Nähmaschinen, so einfach so banal, der muss den Stoff verarbeiten können, aber das ist lange nicht alles, aber das ist lange nicht alles, denn Theatervorhänge sind integraler Bestandteil des Brandschutzkonzepts. Der Theatervorhang trennt den Bühnenraum vom Zuschauerraum und gibt den Zuschauern Zeit zu fliehen, wenn ein Feuer auf der Bühne ausbricht. Und da wird es spannend. Denn jetzt reden wir nicht mehr nur über lächerlich große Nähmaschinen oder über, über reine Stoffverarbeitung, sondern jetzt kombinieren wir zwei Fähigkeiten. Jetzt kombinieren wir das tiefe Verständnis von Brandschutz in Bereichen, wo viel Publikum unterwegs ist, mit der Fähigkeit, große Stoffe zu verarbeiten und, und Projekte abzuwickeln. Und diese Fähigkeiten kombiniert machen eine Firma, die Theatervorhänge herstellt, zu einem ziemlich unaustauschbaren Lieferanten. Man kann nicht einfach zu irgendeiner Stofffirma gehen und sagen, bauen wir mal einen großen Vorhang. Man kann nicht einfach zu einem Brandschutzingenieurbüro gehen und sagen, löst mal das Problem. Sie brauchen die Fähigkeiten aus beiden Bereichen und Sie müssen sie kombinieren. Und das ist das Spannende, wenn es passiert, wenn Sie sich aus der Problemlösungsperspektive Ihrem Produkt nähern, dann werden Sie feststellen, dass Ihr Produkt nur ein Teil der Lösung ist und dass Sie durchaus noch etwas mehr machen dürfen. Manchmal passiert auch etwas sehr Lustiges. Der Kunde hat ein Problem und möchte dieses Problem gelöst haben und wäre bereit, dafür Geld auszugeben und wäre dafür bereit, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen und sucht jetzt nach jemandem, der ihm diese Problemlösung abnimmt. Und jetzt ist da jemand wie Sie, der auf den Kunden aus Sicht des Problems guckt und sagt, ja, das Problem können wir schon lösen, aber die Frage ist, wollen wir das? Das Problem, was Sie haben, ist nur ein Symptom. Das Problem kann an völlig anderer Stelle gelöst werden, dadurch, dass wir es verschwinden lassen. Und wenn Sie von der Richtung mal denken, welches Problem können Sie mit Ihrem Produkt lösen, dadurch, dass Sie ein Problem gar nicht erst entstehen lassen? Und wäre das eine Kundengruppe, die es sich für Sie lohnen würde, nochmal gezielt anzusprechen? Also Beispiel Blockheizkraftwerke, Gasmotoren, im Bereich, in dem ich mal beruflich tätig war, ähm, die verkaufen relativ viele Aggregate in die Türkei, in die Textilindustrie, weil in der Türkei das Stromnetz so labil ist, dass dauernd das Stromnetz zusammenbricht und dann die Webstühle Webfehler machen und die Stoffe nicht in guter Qualität gefertigt werden können. Also bauen sich diese Textilwerke ihre eigene Stromerzeugung auf, die zuverlässig durchläuft, sodass der Stoff heile bleibt und die Stoffproduktion nicht leidet. Die haben überhaupt gar kein Interesse, ihren Strom selber herzustellen. Am liebsten würden die den Strom aus dem Netz beziehen. Nur das Netz gibt es nicht her. Und die Spezialität der Kunden ist die Textilherstellung, nichts anderes. Aber man kann diese Gruppen mit einer Problemlösung beliefern, einer eigenen Stromerzeugung, die Ihnen ein Problem im Textilbereich löst. Also gucken Sie doch mal, welche Probleme würden Sie lösen können mit Ihrem Produkt für Kundengruppen, die Sie bisher überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und als kleine Hilfestellung, gucken Sie doch mal auf Ihre jetzigen Kunden. Wer sind denn Ihre jetzigen Kunden, die Produkte kaufen, aber diese Produkte nicht als Endverwender einsetzen? Also wer sind die, die Reseller, die, die Projekthäuser, die mit Ihrem Produkt irgendeine individuelle Problemlösung für den Endkunden umsetzen? Na, wenn Sie bisher nur Gabelstapler verkaufen, wer sind denn diejenigen, die die Logistikkonzepte erstellen? Und können Sie da in diesem Bereich weiter wachsen? Wir werden über diesen ganzen Themenkomplex aus der Episode jetzt in den folgenden Episoden noch ein bisschen mehr reden. Ich möchte ein bisschen mehr über das Produkt reden und wie sie ein Produkt definieren können und wie sie vielleicht auch mal anders auf die Produktdefinition gucken können. Man sagt so schön auf Englisch, people buy from people they know, like and trust, aber das ist ja nicht alles. Also Menschen kaufen von Leuten, die sie kennen, die sie mögen und denen sie vertrauen, aber vor allen Dingen kauft der Kunde weil er ein Problem gelöst haben will und es ihm Geld wert ist, dieses Problem zu lösen. Und diese Problemlösung kann er machen, indem er ein Produkt von ihnen kauft. Und es kann sein, dass das Produkt sein Problem schon vollständig löst. Gut. Das kann er aber auch machen, indem er ein ähnliches Produkt von der Konkurrenz kauft. Für Sie ärgerlich, aber es ist wichtig, dass Sie tatsächlich hier gucken, was braucht denn der Kunde und nicht zu sehr auf die Konkurrenz schielen. Oder er kann das mit einer völlig anderen Technologie machen und da möchte ich Sie einladen, nicht zu blind zu werden, wie die Probleme Ihrer Kunden mit anderen Technologien gelöst werden können, damit Sie nicht irgendwann dastehen, dass Ihr Markt zusammengebrochen ist, weil eine neue Technologie auf einmal das Problem besser löst oder gar das Problem verschwinden lässt. Und bei Problem verschwinden lassen, wenn Sie mit dieser Brille auf Ihre Kunden gucken und die Kunden Ihrer Kunden, dann tun sich spannende Möglichkeiten auf. Also nochmal die Frage an Sie, wie sehen Sie sich? Was ist Ihre eigene Wahrnehmung von sich und Ihrem Produkt? Und wie beantworten Sie die Frage, was ist denn das Wichtigste an meinem Produkt? Und dann denken Sie mal drüber nach. Was macht das mit Ihnen? Zu was wurden Sie gemacht, weil Sie eine bestimmte Sicht auf sich selber und Ihr Produkt haben? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ihr Florian Kunkel Sie haben jetzt wertvolle Impulse und Anregungen erhalten.